Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Die Mina steht hier gerade neben mir. Ja, ich wollte einfach nochmal ein Quatschvideo machen. Ein bisschen talken, ein bisschen quasseln. Oh. Mir ist so ätzend. Mir ist langweilig. Mir ist elend. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Zum Glück habe ich meine Hunde und zum Glück können wir noch Gasse gehen. Das ist ja wenigstens noch etwas, dass es nicht so ganz langweilig ist. Aber unser Waschsalon zum Beispiel, der hat ja noch auf, weil es ein Bedürfnis der Leute ist, auch in dieser Zeit waschen zu können. Und ja... Wir haben einfach die Telefonnummer ans Fenster gehangen, dass wir wenigstens nicht im Waschsalon sitzen müssen und auf den einen Kunden warten, der alle paar Tage mal kommt. Weil jetzt in der Corona-Zeit kommt auch so gut wie keiner mehr in den Waschsalon. Obwohl ja angeblich die Leute das zum Überleben brauchen, sagt der Papa. Aber ähm, ja, so schaut es halt aus. Nienchen beleckt mich hier. Schmeckt das gut? <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube es wird noch schlimmer kommen. Meine Tante, mit der habe ich gerade telefoniert, und die hat mir berichtet, dass in Österreich schon Ausgangssperre ist. Und dass es hier auch nicht mehr lange dauern wird, bis hier auch Ausgangssperre ist. Ey Alter, dann kriege ich echt die Krise. Dann können wir ja noch nicht mal mehr Gasse gehen. Ich meine, ich kriege die Hunde auch so beschäftigt, kein Problem. Aber das ist ein Problem für mich. Ich will unbedingt Gasse gehen, ich muss auch raus. Also wenn das passiert, dass hier auch Ausgangssperre ist, ey, dann hänge ich mich drauf. Mein nee, Quatsch. Aber es ist ja wirklich furchtbar. Das wäre das wär echt der Albtraum schlechthin. Wenn wir jetzt auch eine Ausgangssperre kriegen würden. Oh, nicht mal make up lecken. Ja, das wäre echt totale Scheiße. Alter, ey. <lacht> Was macht die denn? Ähm, ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen mit meiner Make-up-Sammlung. Ich habe nicht mehr allzu viele Sachen, weil ich viel ausgemistet habe, vor allen Dingen alte Lipstick und Foundation und all so ein Kram, weil es ja auch schon jahrelang da rumfloddert und musste einfach mal ausgemistet werden. Wie ihr seht, habe ich mir normale Ohrringe an. Ich habe mir einen Tunnel rausgemacht und die Löcher sind auch also wieder fast auf Normalgröße. Ja, also es ist so schönes Wetter. Hier scheint die Sonne Wunder, wunderbar. Und es macht so viel Bock, bei dem Wetter Gassi zu gehen. Aber wer weiß, wie lange noch. wenn die das wirklich machen mit der Ausgangssperre. Dann können wir nur hoffen, dass es noch ein Ticken Wärme ist, so zwei, drei Grad, dass man gemütlich auf dem Balkon sitzen kann. Das ist ja auch schon mal ein großer Vorteil. Da tun mir allerdings die Leute leid, die keinen Balkon haben. Die haben mir dann voll die Arsch gekocht. Aber so ist es halt. Was will man machen? Es ist, wie es ist. Im wir einzeln können eh nichts ändern. Wir müssen die Sache hinnehmen, wie sie ist und wir werden ja schon überleben, aber man wird Gaga im Kopf. Jetzt mal ohne Scheiß, das ist voll ätzend. Man kriegt ja bald nichts mehr hier oben auf die Kette. Man sprach mich, wie dann die Eltern hinkriegen sollen, dass die Kinder am Lernen sind. Das frage ich mich allen Ernstes. Weil die ja auch total, ja... benebelt werden und bekloppt werden, wenn sie unten drin hängen. Ne? Ja. Nienchen sagt auch ja. Aber, ähm... Gerade für Kinder stelle ich mir schwer vor, wenn die dann nicht mehr raus können. Und dann haben die Eltern noch die schulischen Sachen am Backen und denen... Poch, ich bin an der Stelle echt froh, ich keine Kinder habe. Weil was da die Eltern leisten müssen und teilweise gehen die ja auch noch arbeiten und dann hocken die Kinder allein daheim und dann geht ja da gar nichts mehr alles schon großer Mist, gell Mienchen? Kein Krach machen jetzt. Mina, oh. kein Krach machen. Frauchen ist am Film. Ah. <lacht> <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hab mich heute noch mal geschminkt. Ich dachte so nach zwei Tagen Flotterei. Könnte ich mich ja auch mal schminken. Die Haare habe ich allerdings nicht gewaschen. Dafür war meine Faulheit dann doch zu groß. Aber, naja. Ich weiß nicht, eventuell werde ich heute Abend auch ein Abschminkvideo drehen. Das einfach mal von meiner Seite ein bisschen mehr Material kommt, damit ihr was zum Gucken habt. Und dann werden wir mal sehen, was noch so kommt. Ich meine, wir können es eh nicht ändern, wir müssen es akzeptieren. Es gibt ja keinen anderen Ausweg. Und wenn man das ganze Corona-Scheiß hinter sich lassen will, dann müssen wir da jetzt durch, ob wir wollen oder nicht, und dann wird es irgendwann auch wieder bergauf gehen. Da bin ich mir relativ sicher. Man darf jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken, aber wenn die Zeit der Ausgangssperre kommt, das wird nun mal heftig. Ich glaube, da drehen wir alle am Rad. Aber naja, wie dem auch sei, wir müssen es akzeptieren. Ich hoffe, euch hat das kleine Quatschvideo gefallen. Und hier hinterlasst mein Däumchen nach oben. Abonniert meinen Channel, damit ihr keins meiner Videos mehr verpasst. Weitere Videos folgen. Bis dahin. Ciao.